Oh, schlimmste was jetzt passieren könnte, ist, wenn mich jemand weckt. Oh mein Gott! Nicht ein einziger Tag ist und als ich geweckt wurde. Celine, ne? Sie hat was über Tee gesagt. Cha bedeutet Tee. <lacht> Letztens gelernt. Okay. von vielleicht prinzessin geweckt werden, ne? Ja, hallo und willkommen. Mein Name ist da Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Bevor ich sie ja vergesse, ich, ich gehe immer irgendwie erst im Sommer. Ich habe ja einige Bandgespräche, ne? Die ich aufs gemacht habe, habe ich auf Screen gemacht. Hab. Hab ich mache mach diese ganzen Sessions immer, diese Offscreen Sessions immer meistens ein oder einen Tag später oder so direkt nach der Aufnahme oder einen Tag später. Deswegen vergesse ich das immer. Ich habe ehrlich gesagt einige Bandgespräche gemacht. Genau und zwar habe ich Leute mit Eik und Leben wieder trainieren lassen, damit die Verteidigung und Geschwindigkeit bekommen. Ich habe, ich habe Ike mit Jade und Lapis trainieren lassen, mit die beiden ein bisschen mehr Verteidigung bekommen. Keine also, Ahnung, sich auf Ausweichen zu verlassen mit Lapis ist, glaube ich, ein bisschen schlecht. Deswegen gehe ich lieber Verteidigung. Dann gehen wir die schnell, ja. Abhaken. Ich merke gerade, wir sind am Run im Hintergrund hier am PC. Ja, machen wir auch mal weg. So. Also sie hat jetzt Verteidigung plus 2. Ähm Jade hat auch Verteidigung plus zwei Sie hat zwar schon mehr als genug als Ritter, aber mehr kann schaden, ne? Was Was das, ja nicht schaden wir Sind beide sehr verschwiegen, <lacht》> verschwiegen, verschwiegen. So, dann habe ich Ivy und Hortensia mit Lind trainieren lassen, damit die mehr Geschwindigkeit bekommen. Plus zwei, ich hätte mit ihr noch weiter trainieren können, glaube ich. Okay. Das ein komisches Gespräch. So. Und magier Magier mehr Geschwindigkeit, ne, die mehr zaubern können. Und doppeln können. Brauchen keine Verteidigung. Magier sollte man allgemein nicht von Kämpfern aussetzen. Von daher brauchen wir keine Verteidigung. Wenn man gut ist, sind war so, und dann habe ich dann sind eigentlich die einzigen charaktere die einzigen äh, ringe mit denen ich trainieren kann weil die gute effekte geben ich habe ich hätte hab mit hortensia noch glaube ich weitergehen können damit sie noch geschwindigkeit plus zwei oder drei bekommt aber damit ist ein bisschen teuer da habe ich hier lieber irgendwie natürlich lieber irgendwie level nur so per hand so, so. Ah, und wir haben mit bei bei haben wir mit anna trainieren lassen weil bei hat glaube ich glück plus drei oder vier und Anna hat ja diesen persönlichen skill damit sie mehr geld bekommt wenn sie gegner erledigt mich mit glück aktiviert wird okay man hat eine anspielung an anna aus seiner sein spiel oder an ist weil sie so ein kind ist also ja, die Charaktere, sie hat jetzt Verteidigung plus zwei Jade hat Verteidigung plus zwei Ich habe ihr die Orkanaxt mal gegeben. Und ich habe ihr... Der Tomahawk. Ich glaube, ich habe glaub, da irgendwie... Von wenigstens Ich glaube, das vom bei ne? Das Siegel. Damit er irgendwie, weil er nicht besser trifft. Der Tomahawk, das ist, glaube ich, nicht schlecht, ne? Ja, Orkanaxt, sie ist eigentlich die beste geeignet für die Alkanax. Ihre geschwindigkeit wird voll runter geschraubt oder die dinger wiegen sowieso eine tonne von daher habe ich da nicht so viel freiraum so hier sie hat ja bombengeschäft glück plus halt neun und ja diese fähigkeit aktiviert sich durch glück sie hat nur sieben glück das heißt sie hat eine siebenprozentige chance dass dieser effekt sich aktiviert was ein bisschen gering ist deswegen habe ich das mal trainieren lassen ne? soll jetzt hat Geschwindigkeit ich schreibe 2 kann mich schaden auch wenn ich sie wahrscheinlich mehr zum Heilen benutzen werde und sie hat auch Geschicklichkeit plus zwei sind wir wieder und ich habe hier mal hier Bolognese gegeben ne? plus eins. ein paar Waffen habe ich hochgeupgradet, aber ich habe trotzdem immer noch übermäßig Geld übrig und ich würde sagen wir spenden mal einige Sachen davon ne von daher gehen wir mal kurz hier rein ich habe auch einige Unterstützung wieder vorbereitet ich habe meine hübschen Kiesel und meine Schutzsymbole ja verteilt an meine Charaktere. Ich habe glaube ich nur einen Support mit tortensia freigeschaltet. Was auch die einzige ist hier, die noch nicht ein C-Support hat. Von daher ist eigentlich genau das, was ich wollte. So, sind hier neue Sachen gespawnt jetzt. Jetzt sind neue Sachen gespawnt. Ich, ich habe eine Weile lang hier nicht aufgenommen, so ein paar Tage. Und ich habe jeden Tag hier mal ganz kurz abgecheckt. Hier kurz weil ich nicht, meine Amibus eingescannt. Jeden Tag hier immer einmal so vorbeigeschaut, aber irgendwie ist ja niemand Neues gesprochen Also muss man wahrscheinlich irgendwie schlafen gehen. Ne? So. Nehme ich jetzt mal an. So, wir. Was machen wir denn als Erstes? Gucken wir uns die Supports an, ne? Ja, beiden. Neues Gruppenmitglied und halte ich mit mir. Hey, hey, so. Ich habe やっぱり ja meine alten Klamotten。So, so, so Du musst dich noch beweisen. Bist das neu? Beweise dich erst. Dann kannst du dir deine Düdlichkeit bei mir erkaufen. So Kauai, ja, Aber wer schon die gehört? Mit die stimme sind ist genau irgendwie weil nicht was dagegen spricht aussehen ja ist niedlich aber die stimme ist ein bisschen so eigentlich herrisch so egal also ich will dann nehmen ihr beiden als erstes ich will mit analogstike hin und her schwingen. Ich habe gehört, wir Ich wir haben Ich ich habe ihn immer noch kein einziges mal benutzt ich will ihn spätestens benutzen wenn ich mir Kaya wieder ab dann kann ich ihn zum heilen ja kann ich ihn hier zum heilen abdrücken bei dem kampf kann ich ihn nicht mehr einsetzen der wird so weit von vernichtet von allen Aber das ist das Schicksal von weiterentwickeln Einheiten, die man am Anfang gespielt Spiels von, von ist dieser Archetyp dann nach dem Paladin, den man im ersten Teil hatte, der Marv begleitet hat. so, so. Man sieht, ich habe die Geschwister ja alle miteinander zu diesen Gruppenaktivitäten geschickt. Meine ganzen Verbündeten, die hatten einige grüne, grüne speichblasen Also nee, hat nie Neues gesagt, aber alles, was die gesagt haben, so oh, ich bin so froh, dass Prinzessin Ortens uh, jetzt bei uns ist, anstatt gegen uns. Also war mehr oder weniger alles, was die gesagt haben. ja jetzt merke ich auch wie Ivy anders aussieht nach ihren Klassenwechseln sie hat keine Rose am Kopf ich bin vorher nicht aufgefallen のおかげだから。man ah, ja, sind Stiefschwestern, ne? Man, da ich irgendwie was gelesen で。Da Okay, oh die beiden. Ja, angeblich hat er mal irgendwie gesagt, dass das Königreich nur von königin regiert werden darf. Also ist sie doch die Kron also ist sie auch die Kronprinzessin. Wollte schon sagen hat irgendwie keinen Sinn gemacht? Er ist der Ältere. Normalerweise wäre er ja der Kronprinz, ne? Aber er ist nicht einer der Hauptcharakteren. Und die Hauptcharaktere sind alle Kronprinzen und Prinzessinnen dann. Und deswegen nennt sie es auch die ganze Zeit Königinreich, weil nur königin regieren dürfen. てることが多かったでしょ特にフォガートはそう。ほとんど heute schwärmen schwester jeden tag und wir sind dafür verantwortlich ist dir das nicht bewusst so haben wir einige hauptcharaktere war weiter bei informationen und charakter ausgedrückt. noch mal jemand anders was geht dir vor Klang? <lacht> okay äh, was wollte ich mal wir haben Weibern reiten haben wir freigestellt habe ich mir auch noch nicht angeschaut also gucken wir mal was damit auf sich hat und dann müssen wir noch kochen und dann sollte ich vielleicht mal erwähnen was wir als nächstes machen ne? obwohl jetzt wahrscheinlich schon deswegen wegen muss ich mit dir reden wegen dem titel und so ich am haben Weibern reiten teilnehmen aber natürlich Oi. Beim weibern fliegst du zu beiden Rennstrecke und schießt auf fliegende Ziele. suchen die Sonderziele zu treffen und eine hohe Punktzahl zu erreichen. Im späteren Spielverlauf werden weitere Strecken freigeschaltet. Und für was mache ich das? Steuerung. Gott, ja, ich werde das schon irgendwie kriegen. Mit Somni reiten. Ist ja nicht Somni haha ja. hey es ist der weibern es ist der göttliche drache auf einen drachen <lacht> ja, oh, das, ist ein, das ist ein rail shooter okay Aber auch mit den Schultern. Oh Gott, besser. Unglaublich, genau. Ja, Was hat schon? Dich oh, abschießen. Ah, ich wusste es. Okay. Wofür mache ich das? <lacht> was kriege ich dafür? Okay. Okay. okay wenn ich irgendwie X drücke, dann. Alter, was ist jetzt auf einmal los? Ende. Okay, cool. Wofür mache ich das? Kriege ich irgendwie was jetzt? Das wäre nämlich schön. Niveau normal Welt. A plus plus plus. Jede Aktivität auf A plus plus plus bisher. Fragmente des Bandes. Eine Fackel. elixier Eine Fackel. Okay. Random Items. Nehme ich an. Nehme ich hier. Äh. Nehme ich mal das kann ich nur einmal machen. Ne? So, dann gehen wir noch mal zum Kaffee du noch mal was schnabulieren Hallöchen darf ich euch gebratener Wolf anbieten Leute hm, wen schicken wir denn mal wir haben jetzt alle auf 10 ne hm. nehmen wir mal Alfred und ja, ist schon auf B ihr beiden Lustriegel. So, alles bis auf. bis auf Resistenz, ja, nehme ich. Immer genug Dinger dafür. Natürlich. Die ja, gespräch Okay. er hat voll angesprochen überhaupt nicht auf er geht wenn uh, älter zusätzlich okay mehr Informationen. direkt verkaufen so dann wollte ich noch spenden weil äh, ich habe das geld jetzt ne ich weiß nicht ob das irgendwie so intelligenz mal mein geld ja weg zu pulverisieren auf diese weise aber im moment brauche ich nichts anderes meistens kriegt man ja auch irgendwie was ne? oh, der krieger axt oh. so, warte, erfolge folge obwohl habe schon wieder genug Die krieger axt kann doch bestimmt jemand gebrauchen Also mit dir wie viel wiegt die? Ach, kannst du gar nicht ausrüsten wieso? A-Rang hm. Okay, bei der ist das halt Gewicht nicht wichtig, weil Kriegerkiste möglich einen ja zweimal anzugreifen na, für dich wäre die natürlich gut, naja, aber du bist schon so überpowert genug. Du kannst die Kirax einsetzen ja, gut, benutzen wir erstmal nicht. So, wir haben eine Dings freigeschaltet. Eine neue Unterhaltung: Alfred und Ivy. Los geht's. Ich nehme an, all die Hauptcharaktere ich sowieso benutzen. Bis zum Ende. 夜中に 1人 でいたら不審そう。フィレネ王国の大 ich sehe wortwörtlich da hinten im Hintergrund. Den zentralen Platz naja ah ja, machen wir etwas coolen Smalltalk. Ne? Du hast dich feiert yep. Okay. So alles erledigt. Dann kommen wir ja auf zur so Weltkarte. Habe ich alles erledigt? Ja, ne. Ich höre schon wieder mein, mein Köter hinter mir oh Gott. aus dem Weg zur Weltkarte. Wir gehen zur Weltkarte. Wir machen heute unsere erste Nebenquest. Nee, gar nicht wahr, das ist gar nicht unsere Erste, aber unsere erste seit langer Zeit. Nehme ich an. Gott. Ja, okay, mal bitte skippen. Danke. Ich werde noch nicht immer skippen weil ich nicht weiß ob dann irgendwie ob ich dann verpasst hat irgendwie quest oder so aufgetaucht ist und ja gut wir wollen hier hin wir wollen äh, wir wollen hier in arena der götter neben quest laut von großer bedeutung für emblem lucina und schauplatz einer prüfung für den Wurmgott. Hm, ich würde jetzt einfach mal raten ne? wenn wir das wert den lucina äh, das abschließen, ne? dann können wir bestimmt weiter als bis Level 10 aber, ne, weil Spoiler, die können alle auf Level 20. ganzen DLC-Dinger, ne? Also jetzt offensichtlich das Maximum Level 20, ne? Von daher nehme ich sehr stark an, dass wenn wir das Kapitel abschließen und da Lucina hier erwähnt wird, dass ich mal sehr stark annehme, dass wir... Weil ich dadurch irgendwie freischalten, ne, die auf Level 20 hochgehen können, ne? Würde ich jetzt annehmen, ne? Ich lege wahrscheinlich richtig, ne? Gut, gehen wir hier rein, ne? Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Das vorgegebene Level ist 19, das ist halt gleiche Level wie das nächste Story-Level. Und da ich sowieso mit meinem ganzen Luschen-Team immer da reingehe, die haben, wieder ne? dazu so oder so, schwierig. Ja, ich doch. das doch. Ich mag mal gesagt, Firoxa Arena, ne? Wo sie sich als Marv ausgegeben hat. Ja genau. Hashimete Kenhu, Ich bin 試練の場とはい。まるであなたを少し遠くに 試練の場? Der Preis dafür ist, dass du deine Verbündeten verlieren könntest, sollte ich sie besiegen. doch bestimmt ab. sind wir auch ganz schön mies, ist Wenn man darüber nachdenkt. Okay, cool. Dann kommen wir ja. Okay. Ach, wir können wie viel Charaktere nur? Oh, sechs Charaktere. Ah, oh, oh, das ist echt hier. Den Kapitel aus Fire Emblem Awakening nachempfunden, mal gegen Marv gekämpft hat. Also Lucina. Schrägstrich, schräg, mal war einer der ersten Kapitel in Fire Emblem Awakening so hat fünfte oder sechste. Glaube ich, ne? Ähm, wir sind nicht so viele Gegner, Und je nachdem, wie schnell sie agiert, könnte das einfach oder schwierig werden. wir sind einige weiterentwickelte Gegner, sich gerade okay. Wir haben nicht viele Einheiten lieber Das könnte ein kapitel sein, je nachdem, wie ich mich anstelle. So, du musst zum Heilen gehen. Sie hat nur zwölf Stäbe, aber ich habe noch welche eingekauft irgendwann. sind im Vorrat, glaube ich. Ne, das, heißt, wenn uns die Stäbe ausgehen, gehe ich einfach zu meinem Hauptcharakter und sammle die ein. So, Sagt hat vielleicht alle Charaktere, die ja Dings haben die super embleme hier reinpacken. Sind alle? nach du hast Lenn. Okay, einmal Ike, left. Lynn, irgend irgendwer fehlt. Ach Lucina, ja. Wir kämpfen dagegen ja Lucina. Stimmt, gar nicht dran gedacht. Ah, ah ich gar nicht dran gedacht, man Wer hat denn Lucina? Ich glaube, Lapis hatte Lucina, ne? So, da wir nur so sechs Charaktere mitnehmen können, sollte ich vielleicht mal nachdenken, wie wir hier reinpacken. Hier hier ist ein Beserker, Uff. macht eine Menge Schaden, hat aber nur 96 Treffer-Chance. Wenn ich den Schwertkämpfer reinpacke, zum Beispiel ihn, er müsste halt aushalten. Ne? Er sollte die eigentlich nicht mit einem Schlag fertig machen und den Kill klauen. Ich glaube, glaub ich habe den seine Waffe auch mal ein bisschen hochgelevelt. Ne? das wir wollen eigentlich gar kein Schwertkampf ne ich bräuchte vielleicht einen Magier wenn haben wir in da der... ich meine Hoten soll auch Magierin aber ich will sie überwiegend leveln was sie wie ist auch weiterentwickelt ich werde nur einen Heiler brauchen bei sechs Leuten ne ich kannst du mich mal alle sortieren ja so mich so weiß, wenn ich trainieren muss, und bin ich ja alle meine weiterentwickelten Einheiten sind jetzt unten. Nee, ich so ein besseres Sicht hier? So, sie könnte wir eigentlich auch mal reinpacken. Sie ist auch kurz davor, sie ist auch kurz davor, die Klasse zu wechseln. So da habe ich, ich habe Schwertkämpfer Magier, Magier, Lanze, Lanze. Axtkämpfer, bauen da waren einige lanzen Aber sie hat aber ein rapier das ist nicht, ist nicht gut für Louis. Okay, diese diese Fähigkeit ist nicht so schlimm. Alles, was ich machen muss, ist die Gegner um sie herum erstmal erledigen. Nee, dann ist ja kein Problem mehr. schütze vielleicht noch okay, aber er hat einfach zehn mehr werte als sie weißt du was sie ist ein Schwertkämpferin von daher packen wir sie vielleicht mal auch hier rein oder ja, komm. sie ist Schwäger zu trainieren dementsprechend packen wir sie da rein und habe ich einen Axtkämpfer kein Axtkämpfer, Okay, Anna geht da rein, so und da wird schon irgendwie ja klappen. ne? Problem ist, ich kann nicht, oh, du hältst halt locker aus, also locker, aber für kritische Treffer hast du sechs, gar, ist ja gar nichts. So, dich packen wir hier hin, glockt ihn an. Nee. Ich glaube, dich da einpacken eigentlich, ne? Nö. ne? Ja. Okay. sind eine Menge Schaden, aber was soll man machen, ne? Mehr kann ich eigentlich nicht machen. Okay, cool. muss nur sechs Leute reinpacken. Mein Gott. Irgendwas sagt mir das Kapitel sieht einfacher aus, als es eigentlich ist. Okay. Also mit Musik, was äh, Awakening. So, ich werde so, oder so gedoppelt, ne? Okay, 315. Was Ausweichen von, sehe ich hier nicht? 28. ne komm. hierhin mit liberation marin bitte nicht platt ich würde die erfahrungspunkte gerne jemand anderen geben oh. ich so gefühl ich kann mehr leute hier packen ich mal hier in der mitte damit du hin kannst dich auch hast du ah, du bessere warte mal das hat sie kann auch das hat sie kann mit dem Stab dann auch ein heil sie Reichweite plus 1 also sie kann mit den Stäben auch mit normalen Heilstäben kann sie auch irgendwie weiter okay so. gut das ist mit Z charakteren brauche ich nicht so viel machen bank okay. okay die kommen alle nur einzeln finde ich gut Und Was hast du du hast elfen donner ja. Ich möchte ich vielleicht nicht einpacken. Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Hm. Ich würde schon gerne mit Anna den Kill holen. Oh cool. Okay, alles klar. okay wir müssen das so machen das ist den ja so dann gehen wir hier rein also ist plötzlich sowieso nicht anlocken können so. Okay. Das geht's Was geht? Geld. Glück, Glück, Glück. Verdammt. Okay. 1000 vom 1000. Okay, ja, er hat wahrscheinlich er so einen Sack, ne? ich hätte so, egal. So, kann ich irgendjemanden nach vor, kann ich sowieso nicht kontern. So kannst du jetzt hm. Mal den ja, Treppen kommen, da definitiv noch Gegner raus. Hat ja viel zu einfach. So, äh, du machst äh, 26 Schaden. Du hast... Oh wow. Und du hast sogar Dings ausgerüstet. Okay, dann machen wir mal halt so. Mach ich überhaupt Schaden gegen den? Vier Schaden. Du zwei Schaden gegen mich. Und wenn ich dich hier im sogar noch weniger Schaden oh ich habe ja auch noch Linden genau dann kann ich ja noch mal ein bisschen Schaden machen okay kommen sie schon aber die Rüstung kein Problem so, oh, guck mal hier. Die mit einschlag weg, kann ich sein. Doch, <lacht> kann wohl sein. Sehr gut. Cool. Gut gemacht, Emma. Ich bin stolz auf dich. er hat Glück bekommen. Aber dann kann er nicht kontern. Erwartet hat eine Stahlgroßlanze. halt Das heißt, ich greife als erstes an, ne? Ich kann doch Abwehrhaltung einsetzen. Angriffskraft 18. Macht nichts an Angriffskraft. Was ein General sehe ich gerade, verdammt. So, du wirst mich ja nicht mit Einschlag weghauen ne? 45 Angriffskraft. Hm. Mein Gott. mal hier, ob ich die Leute hier alle brauche. Okay. Hm. So vor wiegt eine Tonne, das heißt, du wirst wahrscheinlich gedoppelt, ne? Oh ja. Nicht sehr hoch heilen würde, da wäre sehr gut. Uff. Ausweichen hier durch, kriegst sogar. Dann gehst du da rein und Krieg ich noch irgendwo mehr Schaden. Nee, nee. da machen wir halt so. Aus der Feuer. Out. Ja, ich jetzt kein Stress machen aber du musst da treffen, sonst bist du mehr oder weniger tot. Doof, doof, doof, um. mehr verteidigung cool das heißt weil er braucht okay ah. ich bin tief einsetzen wir sind noch ein bisschen weit entfernt die leute ja, ich habe dann eher vielleicht so viele leute die ich heilen muss Ich halte ihn noch nicht mal ganz hoch, von daher mh. und plötzlich warten sie ja nicht da oben. Hin, Mann. Aha, Bonk. ich kann sogar beide an. Oh. So ein weiter weg, so. du hast einen Hammer. na gut dann machen wir mal den ja aktiviert dann darf man bitte sagen oh. oh, der greift als erstes an Ein hammer aber oh, da ist doch blöd okay. muss schon sagen wenn er mich jetzt noch weg haut ne? okay ja ein tomahawk du hast eine Silberlanze. Aha. aber ja sie auch den weg ist klar okay zwei prozent krit zwei prozent krit Orten Level up, und Level up. Oh, sehr ja gut. Verteidigung nicht schlecht. So, hast du eine? Du hast einen Tom auch verklappt. Hm, was eine Geschicklichkeit von vier. Okay, dann machen wir den hier. Heilung kann sogar auf zwei Feldern. Nicht schlecht. 25 ist das wird ja wohl genug sein, oder? Oh ja, 31. Das ist auch voll wenig. Aber erst noch ein Kämpfer, ne? Er war kein Krieger, ne? Also ich habe so ein kleines, so ein Mikro, so ein Mikro purgativ mehr oder weniger. So, von Dings werde ich auch nicht doppelt. Das ist doch genug, oder? Der hat nur 31, ne? Ja. Okay. aber ich hier? Eben würde ich gerne ja anködern. Aber das ist so wenig HP, die ich hier übrigen kann. Okay. gar nicht gesehen ob lucina irgendwie mehrere balken hat ich nehme jetzt sehr stark an ja ne? Gut. das wagen nachts ne auf Eine kleine anna zu werfen okay. bewegt sich nicht und sie hat nur einen balken okay ich glaube da könnten wir ja gleich erledigt haben schon okay, 100 prozent da will ich sehen wenig Erfahrungspunkte auf einmal. Wow. Ah ja, und das kriegt sogar nicht. Noch besser. sicher leicht noch leucht aus den Treppen raus, ey. Wird ja viel zu einfach hier. Ja, sehr... Haxfähigkeit. Okay. in der Mitte wächst ich nicht alles klar gibst du mir nur etwas Zeit hier mich hochzuheilen finde ich sehr nett so er hat doch hier irgendwie ich glaube Unterricht vielleicht vermindern innerhalb von zwei von einem Wert wo uns je nach Tipps anders was ja das mir aufgefallen bei leff hat irgendwie andere Fähigkeiten je nachdem wen ich den gebe die gepanzerte gibt ja glaube ich fünf mehr Abwehr aber nur wenn irgendwie weil nicht in der Nähe ist oder so wenn ich dich hier platziere tschüss war noch mehr heilen nee, ne? definitiv hat gut. ist jetzt, wo war egal, wie klein dieses Kapitel ist. Ne, wir kommen trotzdem wieder Gelegenheit hier irgendwie im Somniel zu machen. Auch oh, geil, die lässt sich einfach ja machen. Erstmal die Frage: Ist wen lock ich mit wen lock ich Lucina an? Wahrscheinlich mit meinem Hauptcharakter. Weil mein Hauptcharakter kann sie jetzt auch Schriftrollen einsetzen ne? ja naja, jetzt eine entwickelte Klasse ist das heißt ich habe ihn ja erstmal Abwehrhaltung ja, gegeben damit er hier er abwehren kann mal, wenn du mir die Zeit gibst mich jetzt so ein dann mache ich das natürlich Ich hätte echt damit gerechnet, hier noch verstärkung zu bekommen. Aber anscheinend nicht. So, der optimale Fire Emblem-Spieler wird jetzt natürlich sofort da hochgehen, ne? Ring wieder kämpfen. Also Competitive. Weil ich Competitive, so Competitive. Emblem spieler für den ist der turn counter alles also schnell so schnell wie möglich die kapitel abschließen je schneller man ein kapitel sozusagen abschließt desto desto besser ist man allem ne? man schafft ein kapitel so schnell wie möglich zu erledigen so ich könnte warum kannst du ach weil du ein bogen hast genau sind plus fünf effektiv gegen Flieger. Mit deren Feichel macht sie sogar weniger Schaden, sich gerade. Erwartet ja, warte, was? 32 Schaden. Wenn ich dich hier platziere Mit dem Speer. Und Bündnis, weil warum nicht? Ne? Haha Tanz der Göttin. Tanz der Nacht? Oh. Aber das ist nur für einen Zug, ne? So, er hat jetzt Verteidigung von 36. Sie macht den null Schaden. Und wenn ich ihn jetzt hier noch platziere, dann musst du noch weniger Schaden. Und du machst mehr Schaden. So, wenn ich möchte jetzt, jetzt hier richtig anstelle dann könnten wir sie jetzt locker legen ja, sie hat eine zwölf prozentig chance sehr gut. Oh, ehrlich jetzt kommen noch leute ist klar ah, so viel erfahrungspunkte 20 ich glaube mal bloß, dass ich davon ich Gebrauch mache. Ich weiß sogar, wie ich das anstelle. Ich will diese Erfahrungspunkte, okay? okay Wart, warte. Schneller. Du machst mir keinen Schaden. Pff. und ich mache die 32 macht dich definitiv kaputt ne außer also ich komme hier mit meinen so ich habe ein bisschen schiss vor ihrem als ja weil ich nicht weiß wie viel schaden das machen wird. jetzt oh, aber ich komme gar nicht da ist ja reichweite raus die erfahrungspunkte haben man empfehlen ja ne, p dir ein p hm. ich auf den arm ja ich glaube anna kommt hier nicht mehr aus dem weg Nein. Okay, weiß das schlimmste, was du machen kannst. Du machst, du hast 19 du doppelst sie nicht. Was sind natürlich hier noch knapp für mich, ne? Mann. Ich treffe sie überhaupt nicht. sollte also, ich auch machen kann. Hm. ich dich hier platzier, bekommst zu mehr Verteidigung dann. waren also ich versuche anzugreifen oh, getroffen ich will erfahrungspunkte haben okay Du gehst gar nicht auf. aber Ich habe den als habe total vergessen. Aber irgendwie hat sie keinen Schaden gemacht. Sie hat, hat nichts an Schaden gemacht gerade. lang oh, Langbogen. Natürlich, ein Langbogen, ey. Na, du willst mich nicht mit einem Langbogen doppeln. So. Weg. Also jeder normale Spieler wäre jetzt einfach auf Lucina losgegangen, ne? hätte die einfach voll zu Tode geprügelt. Ne? Aber ich sehe ja nur noch einen Haufen Erfahrungspunkte. Ne? Ich muss sie haben. Ich will sie ganz unbedingt haben. Sie macht drei Schaden mit dem Rapier. hier. Los treffen. Dichten Level ab. Mit der können wir die Klasse wechseln dann. Ah, noch mal einmal heilen ehrlich. Perfekt. So. Ich konnte eigentlich dafür ein bisschen machen. Oh, cool naja das ist zu viel machen mal. Ja, du bist weg ah, dann kümmert mal sich um dich ha oh, göttlicher puls ich hätte eigentlich neben gehauen aber wegen ein göttlicher puls habe ich getroffen Also geil, ah, da kommen noch mehr Leute. Da ist noch mehr Erfahrungspunkte für mich. Mann, so jetzt nehme ich mal mehr Schaden. Ne? Oh ja, 26 Die Erfahrungspunkte werde ich alle nicht einsacken können, leider. Dreckmann, wenn ich jetzt einfrieren hätte, ne? Hm. Hm. Hm, hm, hm, hm, hm. genau. Also sie müssen natürlich auch treffen, ne Sehr cool. Sehr cool. 20 Ah, verdammt. Ich kann ihn treffen. So. Ah. So. Muss jeder hier umdrehen, okay? Geld Die ich mache mal völlig oh, da an. Mann, ein einfrieren hat schon alles gerettet. Ich nehme an, im nächsten Zug, wenn man das hinab machen, ja, wenn da jetzt noch Gegner kommen. Denn schon wieder ein mann und getroffen. Ja, ich kann sie ja eigentlich noch mal einfrieren versuchen Sie ist tot. Okay, sie könnte mit Dings aufbauen einmal, ne? Mit äh, linnen Oh mein Gott. Ist auch für die Treffergenauigkeit ja? einen schaden das gibt's jetzt ja nicht so warte mal hm, Warte mal habe ich das jetzt hier Ja. 13 Schaden. Er ja, könnte hier reingehen, ne? 18 Schaden. Ich könnte auch brechen. Oh Gott, was hat für die treffer Treffergenauigkeit? zu treffen. Nein. Wen kannst du denn alles losgehen? Man sollte ich vielleicht mal nachschauen. Oh, sie. Sie ist tot. <lacht> sie auch erledigen aber ne. oh wow. ich kann sie außerdem noch mal einfrieren vielleicht Bin mir ziemlich sicher ich kann noch mal einfrieren kaufen ne? also war machen wir in der fahrung nein ich bin mir sicher ich kann mir noch welche kaufen ne ja ein Stapel mehr Erfahrungspunkte das ist mir definitiv wichtiger die Erfahrungspunkte so und dann machen wir den ja ja auf dich dann hat anna den weg wenn sie trifft ja. So, und wir da kommen noch mehr gegner raus Okay. gott Wir gehen dann da rein, würde ich sagen. Ich nehme an, 100 Bündnis aktivieren. Wow! Ich sehe gerade 157 Treffer. Ich habe das ist die von Alfred, ne? überhaupt ausgerüstet den als ja. hier ah, natürlich triffst du nicht so gut so Mach mal den ja Klatscht okay, aber also sie hat mir ja schwer ausgerüstet, wo ich nicht angegriffen habe. Mit im Nahkampf, so, Anna na, nehmen aus, dann ist auch nicht schlimm, aber bitte versucht zu treffen. Danke sehr. Cool. Glück, jawohl, ausgezeichnet. Okay, wow, das ging schnell, das War weniger als eine halbe Stunde, glaube ich. Also nicht schlecht, ne? ein paar Grad Erfahrungspunkte. Ja, du bist auch mit allen <lacht> zwei Schlägen tot Also früher. Ja, ne, wie ist das überhaupt passiert? Warum ist denn jetzt einer meiner tankesten Charaktere? Aber <lacht> hat den alles mit zwei Schlägen weggeklatscht. 今 Anatana あなたなら必ず Max Band Level freigeschaltet. Cool. Also sie kann jetzt auf Level 20 hochleveln, nehme ich an. Ne? Cool. Und ich habe übrigens gesehen, die nächste Story-Map heißt Tänzer in den Ruinen. Und Tänzer ist eine Klasse in feinem spielen. In einem weiteren Zug geben können, verdammt. Ich hätte, für, ich hätte vielleicht irgendwie erstmal das Kapitel machen sollen. Auch oh, mal, wie hier alle stehen. Das ist auch voll geil. Wahrscheinlich hm. hier stattgefunden statt. Hey, wir sind doch in der Arena. Hier, hier wächst nichts. Ja, cool. Ich habe erst gedacht, sie wäre eine Tänzerin, so wie Asura damals hier, was sie auch eine Lanze hatte. anscheinend nicht. Hey. Sie hat so glänzende Stiefel, ne? Ihre Klamotten sind irgendwie voll normal, also ihre Stiefel sind voll am glänzen dich gar nicht platziert Kollegin er ist Level 20 ich bin Level 20 ja cool ich fühle mich jetzt sehr viel sicherer jetzt wo ich einige entwickelte Charaktere auf meiner Seite haben ich meine hatte ich schon vorher aber welche die ich auch benutze Äh? Ja, ich kann wir auch mal irgendwann benutzen. <lacht> Jeder Charakter kommt hier noch zum Zug. Keine Sorge, das ist nur ein Frage der Zeit. Bald werden wir ja sowieso nur noch entwickelte Charaktere bekommen. Nehme ich an, ne? ich glaube nicht, dass nicht irgendwie noch so ein Level 5 Magier oder irgendwie so was geben. Am Ende des Spiels gegen Ende des Spiels. Obwohl das ist eigentlich auch nicht so unüblich war Fire Emblem. Wie Nino aus äh, Fire Emblem 7. Irgendwie eine Level 5 Magierin so in Kapitel 22 oder irgendwie so ne? Aber das Gimmick war halt... Sie hat irgendwie die besten Wachstumswerte im Spiel. Könnte theoretisch zu einer der stärksten Charaktere im Spiel werden, wenn man sie trainiert. Aber sie war auf Level 5 zu einem zeitpunkt wo man irgendwie schon gegen entwickelte einheiten kämpft die schon mal nicht so in den level 10 rein oder so rum, rumhängen. und da ist das sehr viel schwierig für, äh, schwer viel, sehr viel schwieriger die hoch zu trainieren zu diesem zeitpunkt mal schauen ob das die hause so ist so wir tun aufbrechen wir gehen zum Somniel und da ich ja schon wieder ein kapitel gemacht habe ich war ich kann wieder alle Offscreen-Sachen machen. Verdammt, Die muss ich ja jetzt alle ja, hier... muss ich ja jetzt alle machen. Verdammt, habe ich ja gar keinen Tag irgendwie wieder hier, wo ich Zeit habe oder so. Muss ich alles jetzt kurz im Schnelldurchlauf machen. Na gut. Aber erst einmal lassen wir auch Hortensia hier. Klasse wechseln, ne? 20 Mit ja. wechsel Okay, es ihr Reiterin. Es war. Ich weiß nicht, was das für ein Tier war. War irgendein Tier, irgendein mystisches Wesen, ne? Ritterin, die auf einen anmutigen Pegasus leiten in den Kampf zieht. Nutzt mächtige Stäbe und wie ja, Ne, das war glaube ich der Name von einem Pegasus, ne? Wendigerin, das ist sie, ne? Etwa war Ivy? und war Ivy? Lindwurm. Okay. Nein. Na gut, dann wird zu so ein Sleipner-Reiterin. Anderes. Ich sag mir mal Leute hier angucken. Mal ritter und so es auch. Ne? Weywan-Ritter, greifen ritter Lanzenflieger, Wolfsritter. Sind nämlich mal die kennen Klassen, wir sind Weltenbaum. Ich verwendet die Einheit. Ein Stab kann es sein, dass die Einwendung nicht als Verbrauch gezählt wird. Mhm. dann hätte ich vielleicht ein bisschen früher gebrauchen können. Gerade mit meinen Einfrierstab. so ähm, mehr Magie, mehr Fähigkeit, Verteidigung, alles so ein bisschen nur ein mehr Bewegung, ein mehr Figur, es rang in Stäbe rein ein kapitel benutzt schon direkt weiterentwickelt so muss das, Boah. das zeug zerstören ich bereit von meinen neu gefundenen macht entzückt zu sein sehr cool ich, ich habe jetzt gar nicht drauf gehabt nee, sie hat keine neuen waffen sie hat bücher immer noch auf B. Das ist eindeutig mehr eine heilerin als alles andere so die sachen sind jetzt wieder resettet, ne? ja ich kann wieder bestellen in der arena im schwimmbad oh gott das wird natürlich ein bisschen dauern hier so was neues zu sagen oder sagst du immer noch so oh, wir sind vor das hortensia jetzt hier ist ein oh bisschen da oben ja, okay, oh, da muss ich mich hier echt und schnell glücklich. Gleich hier hinsetzen und die ganzen Sachen machen. Ne? Schauen wir uns mal. Hm. Schauen wir uns mal, Lucina. An wie macht man das hier? Sie kann Jetzt bis Level 20. Ja, ja. ein Schritt verringert und Die Einheit bleibt für einen weiteren Zug im Bündnis. Oh, das ist etwas, was ich verstehe. Okay, Sie sehen jetzt nicht so interessant aus wenn ich ganz ehrlich bin So, machen wir ihn jetzt noch ganz schnell ähm, wir gehen ganz schnell und machen arena wen schick in die arena ich glaube ich schicke sogar hier temera mal rein weil schon level 18 ist kann sie nebenbei auch schon ja. ja nee, machen wir Aber Louis, jetzt dann auf Level 17. Aber so war Lapis. Wenn sich so schwer tut hier irgendwie in Sachen Erfahrungspunkte. Ja, aber nicht mit dem Langspeer, mit dem der silber Lanze. So, du kriegst einen Level ab. Oh Gott. Er ist sowas von tot. Also, ja, du machst jemanden mit red. Oh Gott. Ah, ja, da. Kannst du jetzt wagen, mich anzufassen, Disch. Oh, nice Figur, nicht schlecht. Okay. So, wer ist noch? Lapis habe ich gesagt, ne? Aber es ist noch so weit entfernt. die auch, die auch. Ja, die noch so Level 15 sind. Ja, Feuer ausgesetzt. Okay, Lapis mach Hau irgendjemand einen Kritischen treffer weg. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit zwei Schlägen weg weg ne? Sie braucht drei kritische Treffer um ihn zu erledigen. Eine Güte, ey. Irgendwie, uh, mein schweren Kind hier. Soweit noch mal, da war ich ja schon Verteidigung plus zwei gegeben. Okay. Ja, nein, außer okay. ja, wir gewinnen, wenn ich auch gut finde, ist du, ob ich da gut finde, dorf Anna einprügelt, um hoch zu leveln, aber meinetwegen ja, ey, Stärke und gespräch ja da ne, habe ich gar nicht abgecheckt ich glaube wir hatten ja, nichts ne? also jetzt noch mal an und lapis mal meine finger Da das kann ich profit schlagen was ist die Wahrheit? Das ist dann, hey, hey. So im Sinne von hey, hey jetzt bist du auf einmal ein kleines mädchen bin jetzt bist du auf einmal そう Okay. Bin ich übrigens voll hinter dieser Idee. Ne? Mehr Geld, gerne. Oh, ich nehme jetzt mal an die, sagen noch immer die alten Sachen wie vorhin, ne? So, ich gucke die ganze Zeit auf der Falsche. Also sich ich dann alles machen. Krafttraining, weibern reiten, angeln, Obstgarten, nichts Mal on-Screen, ne? Kann auch ein paar Ringe erstellen, würde ich sagen, ne? So, alle Ringe so auf 20 hochrollen, ne? Unten. Sieht man jetzt hier eine Veränderung. Hier übrigens super geil, wie ja immer mehr Podeste am Leuchten sind. Je nachdem, wie für Ringe wir haben. Aber ich halt mal ein bisschen, ne? Ich und die mal alle so auf 20 hoch, ne? tun wir immer... Hey Ellibold, das ist Roy's Vater. Ein Hauptcharakter, zwei haben den 7 haben wir war ich drauf kommentiert hier noch mal schaffar sie jetzt mal zehn erstellen ranulf habe ich von denen ich schon platin ich weiß nicht mir ja, best girl grail hey da ist das Eichsvater vater von great sollten ist sogar kein Spielbar Charakter 9.010. Teil oder Eliana? Hey, ja, nee, ist ja nicht aus Grail ist ja nicht aus Dings hier. Ich nehme an, wenn ich alle Charaktere von dem Spiel ihr freigeschaltet hat, dann tue ich hier auf Screen erstellen. Ne? Sonst kommen ja keine neuen Charaktere mehr. Ne? Ich glaube, hier fehlt nur noch ein Charakter so, morgan Robins Sohn oder Tochter. So Lisa, hey, haben wir die noch? Haben schon nicht? Das kommts kleine Schwester. Ich glaube die Farbe, oder den Rang von ihr hatte ich noch nicht ne. Ja, ich finde immer noch welche. Also wir haben alle, wir haben alle Path of Radiance Charaktere. das davon werde ich vielleicht mal ein paar mehr auf Screen erstellen. Na gut, dann wie es aussieht, muss ich dann jetzt hier auf Screen ja dann alles erledigen. Ne, wir haben keine Dings mehr freigeschaltet. Ne, dann machen wir uns auf. Mein Gott, nicht dat, hier. Mach ich das hier. Mache ich mich auf, diese Sachen hier schnell zu machen. Und dann beim nächsten Mal sind wir dann hier. Versuchen wir uns an an Linz. quest war das, glaube ich. Ne, gut. Also gut, für mich wird das hier noch wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so dauern, bis ich das hier schaffe. Aber danach geht es dann für mich weiter. Für euch ist dann wieder ein Tag vergangen, ne? Aber hey, mal endlich war in einem Part geschaffen ne? Das ist auch mal gut. So, ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like und Kommentar. Sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Hey, tschüss.